fliegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Toten. beginnt in seiner Gnade, begleitet von seiner Heiligkeit und mit dem Offenbaren zeigt sich das Geschenk der Ewigkeit. Christus der Weg, die Tür, sein Werk am Kreuz, beweist meine Zerbrochenheit. Mein Verloren sein. Freut euch in den Herrn, alle Wege, aber mein sagt ich freut euch. Eure Güte lassen Kunst sein, alle Menschen. Dann sagung for fort auf und werde, freut euch, freut euch, senden Herrn Das geknickte Wort, zerbricht er mich und den flimmenden Daunt löscht er mich aus Er klärt mich, er lernt mich Er bleibt und mit Samkeit. Der Herr hat ihn aus Gerechtigkeit gerufen Liebe und Wahrheit in Hand in Hand Seinen Sohn schenkt er den Menschen noch Durch ihn mit uns einen neuen Bruch. Freut euch in den, den Herrn, Herrn, alle Wegen aber sag ich, freut euch. Eure Güte, das uns allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorgt, Sorgt euch um nichts von neuem Allen, Dingen. lasst eure Bitten in Gewinnung sehen. Mit Nacht und vor Gott und Herren. Feuer, euch, Feuer, euch in den Herren. Trinkt den Herrn ein neues Licht und drückt ihn überall, egal wo ihr wohnt, in welcher Zeit ihr seid. Dunkelheit was er zu lieben. ein zerbrochenes Herz macht er heil, er bringt sich selber ein. Freut euch in dem Herrn, alle Wege haben weit, sag ich, ich freut euch, eure Güte lasst uns alle Menschen, der Herr ist dran. Lass lasst eure Bitten im Gebet und Weg. Mit Danksagung vor Gott kommt der Wolf